Und willkommen, mein Name ist an P und ich bin groß zurück zuletzt bei Super Smash Bros. Ultimate. Wir sind immer noch hier im final Boss Dingen, nehme ich an. Und ja, wir gehen mal hier weiter, nicht weiß nicht wir könnten ja versuchen gegen dieses eine ding jetzt zu kämpfen ne? aber ich will das halt so weit hinauszögern wie möglich weil ich will das halt, so wie ich mir vorgestellt habe für jeden hellen gegner sag ich mir jetzt mal nenne ich das jetzt einfach so tun wir ja jetzt mal wenn hellen gegner erledigen dann wird der block äh, fahrt ja schon wieder blockiert ne? und Das heißt, wir können halt so lange weiter machen bis keine dunklen Gegner mehr da sind oder so. Ich kann halt irgendwie schlecht erklären, aber... erst mal erstmal, bis wir wieder im Ding sind. Ich spiele immer noch mein Mi natürlich. Tschüss. Ja, Roy, Roy kämpft nun mit. Cool. So, wir können den immer noch nicht erledigen. Okay, wir müssen irgendwas Böses hier kaputt hauen. Ne? Ich tue halt hier wahrscheinlich voll irgendwie zu sehr darüber nachdenken. Wahrscheinlich ist das voll einfach oder so. Aber... Weiß nicht. das Sieht für mich irgendwie so aus, es muss dann so gemacht werden. Wird schon gründlich machen, ne? Oh, nee. Nein, nicht, nicht den Scheiß. Ich dachte, der wäre runtergefallen. Mitte, tut es gar nicht mehr aufbauen weil die ganze zeit kaputt geht ey. okay wenn ich bin ja vor allem gewinnen das ist echt okay, weg mit dem teil ich kann mich mal an der Oh, ist das oh, dazu so gut? War ja, super, er wurde wahrscheinlich von jedem einzelnen Ding getroffen, aber wenn du mich verarschen, so oh. <lacht> bombe gerade auf mich geflogen, nee, aber auch noch nicht stimmt. immer noch kein weg da gemeint gegner reflektiert geschosse stärker feuer kampf auf feuer für gegner da kann man ganz einfach erledigen erledigen Entschuldigung. ich habe nämlich konter Die ist, wie dieser Angriff trifft. Okay, also sehr viel einfacher als gedacht. aus von uprising riesenverwandlung für gegner Boom. wenn du größer bist kann ich dich nur noch besser treffen wie ah, Warum oh, macht er diesen Rettungsmove immer random? So einfach so aus Langeweile. Ach, das stimmt nicht mehr. Einige Charaktere sind echt nicht gut als als. Äh... eröffnet öffnet sich immer noch nicht im Weg. und das er nicht? Rogue to Bad. böse wird kann sein hat hier schon wieder was so ohne ist wohl zu wissen was aber okay aber ich nehme an wenn man das gleiche halt auf der anderen seite machen dann öffnet sich irgendwie ein weg zu den Eintüten typen zur Kira, ne? Also so nehme ich das irgendwie an ich Boom glaube, in diesem oder im nächsten Part könnte ich... nehmen in diesem Part auf jeden Fall nicht, aber im nächsten oder auch vor, äh, übernächsten könnte halt schon was werden. Ne? Da kann ich wieder dahin. Ja, da ist ein böser. Machen wir wieder einen guten Platt. Magnus. Solange also lange immer noch ein paar... Und böse übrig sind dann eigentlich genauso wie ich mir das vorstelle. Äh, war langsam der kommt und der hat super Rüstung bringt nicht viel. Hat ich das Schwert irgendwie so nach vorne so ein bisschen geschubst oder hat? Ding oh, oh. Ja. so muss da das baum kann ich mir nichts leisten von da vielleicht habe ich ob ich die überhaupt hier alle kaufen kann agile landung das brauche ich eigentlich noch das hier ja, hier agile landung ich weiß nicht genau was das bedeutet aber monstert An oh einen Sturm euch Gott, irgendwie keine Lust mehr gegen Bayonetta zu kämpfen. Ich kämpfe irgendwie viel zu oft gegen die in letzter Zeit. irgendwie voll unrealistisch statt die in diesen okay What? wie viele rettungsdinger hat sie denn hier also irgendwie voll unrealistisch dass die irgendwie mitkämpft kämpft hier nicht gegen irgendwie gegner die irgendwie so groß sind wie ein ganzer planet oder so also nur irgendwie so zehn mal gesehen davon aber sei ja nicht irgendwie so nicht ja ich mache mir hat jetzt so ich ja wissen wie viele gegner noch übrig sind zweit allgemein nicht Ich will nicht für ihn hier den Geist ändern. Einer von zwei Hauptcharakteren aus Fire Emblem 4. Wir so, müssen mal Fire Emblem 4 remaken. Das ist ein richtig geiles Spiel. Hab schon gut angefangen mit Fire Emblem 2, also also auch Fire Emblem 4 jetzt machen. Das ist absolut geiler Spiel. Warum oh, kommt ihr mal hier hin? Tschüss. Huh. Tschüss. Ich hab gesagt tschüss! Ich hab gesagt tschüss! Ich hab gesagt tschüss! Tschüss! Tschüss gibt's jetzt nicht! So. Diesmal aber wirklich tschüss! nur wenn ich über beide auf verschiedenen seiten werden wäre, wir wäre irgendwie angenehmer ah, dreck ich dachte ich jetzt hätte... ja gut hat ja noch so ein paar level 1 und 2 gegner hier im weg stellen ja, da war captain k vier sterne darauf habe ich keine lust okay bist du für einer und die ende tue ich mir natürlich auch noch bis zum ende aufsparen die hände bis zum ende versteht ihr das hat ich frage mich ob wie so ein let's play aussieht von so leuten die hier schon, weiß ich nicht. richtige Veteranen sind oder so, die müssen ja auch irgendwie diesen Spielmodus mehr oder weniger spielen. Mit charaktere alle falsch schalten, nehme ich an, Da habe ne? ich glaube, wie so ein Let's Play bei denen aussehen würde. Die einfach in den Kampf reingehen und irgendwie super Kombus und so was alles hier zeigen und dann eine Sekunde ist jeder Kampf vorbei. ob die auch irgendwie da so ein paar probleme haben mit einem gegner ich meine jetzt hier so leute die so turniermäßig spielen oder so also ich meine die müssen ja auch die charaktere irgendwie freischalten ja bewegungen nach dem landen was soll das bedeuten sofortige erholung bewegung nach den landen ja Ja, junge Samos, welcher irgendwie verlangweilig aussieht. Wenn er mich fragt. Das heißt wieder. Okay. Der Gegner fällt langsamer. Ob das so gut ist. <lacht> wir den seinen Smash Angriff ein Prozent abgezogen. Ja, ja, ja, Ich muss mal leicht zählen, wie viele Gegner übrig sind bringen wir ihn auch hier bringen wir auch hier hinter uns captain und den spezial schon Ausdauer menschkampf unsichtbarkeit für gehen. ja Piraten sind normalerweise unsichtbar Ich hat nicht gewusst au Aber die ganze Zeit mit seiner Kanone rum ne? haben fahren wir nochmal dabei als irgendein Trick gegen für Na gut so sagen was mit der Kanone Oh, so nervig ey. kannst du auch nicht dagegen schützen oder irgend so was oh. schlitz und was dann Bisschen rausgeflogen, dann hier Das ändern wir mal. Genau so habe ich das gemeint. Voll, über, voll übertrieben ist das. Cool. Ja, ich habe so das Gefühl, dass wenn ich diese Hände erledige, dass ich mehr punkte kriege für die bestimmte seite ne? nehme ich jetzt mal so an also machen wir erstmal den anderen fertig dann machen wir es mal so weiter schiebe robo bitte auch einfach energieangriffe klar so am Ende, was meine Strategie ist, aber ich glaube, das müsste so aufgehen, ne? Wenn ich natürlich nicht, weiß ja nicht auch, ob es mehrere Enden gibt. Ich nehme es jetzt einfach mal an, halt weil mir die Auswahl ja, weil man mir die Auswahl gab. Wenn ich nehme mal, an, das ist so, und ich hoffe, ich kriege das alles in einen Playthrough. Also ich hole erst hat ein Ende, dann kann ich mir andere Ende holen oder so, so in dem Sinne, weil sonst müsste ich ja den ganzen Abenteuer muss noch mal neu spielen. Was ich mir vorstellen kann ist bestimmt nicht so oder haben die bestimmt nicht so programmiert oder ich habe noch zwei schwarze so, so habe ich mir das dann vorgestellt ich muss jetzt sehr oder so gegen den kämpfen nehme ich mal an er ist natürlich wieder voll da ja, kommt dann versuch mal ein ding hier zu erledigen oder an ah, den kampf weil ich noch halbwegs vergiftet wo geht noch mal weg von dem alter was? Hey, die ist volle Möhre da reingerannt. Hey, gehst du weg? Danke. Na schon wieder voll. Hm, da sind noch so viele übrig, ey. Ich mach mal Crazy End kaputt, ne? Müsst ja auch irgendwie paar Punkte hier, sag ich mal, geben. Ich habe keine Ahnung, was ich ja mache. Hi Crazy End. Was geht denn so bei dir? Kannst du dich auch vergiften? Ich kann nicht ausprobieren, aber ich glaube, das dürfte nicht gehen. ne? Ein smash angriffen dich zu vergiften, bist du in den Mann. unter ja ich glaube nicht oh, so einfach um. hattmäßig da rein. So. Oh. Nicht verarschen. Komm gefälligst her. Huia. Oh, ja. So. Ein Lernjubel. <lacht> Warum? Stärkung für die Kräfte des Lichts. Neue Kämpfer warten auf dich. Okay. Warte mal, ist halt nicht Licht, ist hat Licht nicht gerade am gewinnen? Was ist der dunkle? war geht nein, Heilung, egal. Ah, Helfer draufhin, Knuckles, ja, Tails und Knuckles. in diesem Meme, man hängt einfach nur und Knuckles irgendwann an Ich merke gerade erst, ich gegen Fox. Und wir habe ich so ausgeblendet, dass wir jetzt echt gegen Tails kämpfen? jetzt schon wieder so nervig, weil er wieder noch zwei Gegner sind schon ist er wieder viel zu nervig. Ha. Nein, lass mich meine Dings hier holen. Meine Ultimate er lässt mich auch wieder nicht in Ruhe. Ey egal oh, einmal mal oh. Ja Pessi. ich. gerade gesagt? Auf geht's. Ja, okay, stimmt. Sonic ist auch deutsch, deutschsprachig, ne? Ich hab die Knarre bekauen. Timmy gleich hier was ich kann nichts machen fortsetzen oh. Hat, aber jetzt gerade aus dem Boden kommt. Oh. Oh, ich will kontern, ging nicht. Was? Ah. Ja. Ich bin noch am Blocken, Mann. Boah, Junge. Oh, So, mein Gott. blöder Dreck. Aber wiss ich, hey man ist <lacht> das, Mann. Mach doch mal ein bisschen halb lang. Weil der foxe geht mir auch so auf den Stay. Hey Junge, oh, das ist einfach ein Scheißdreck. Ich will ja weiterkommen. Ich will das Spiel heute ehrlich gesagt zu Ende bringen. Ich kann mich auf die anderen beiden Spieler konzentrieren. nicht gerade jetzt Play. Boah, was? So, du bist schon mal weg. Jetzt komm du, her. Was hat denn schon wieder eine Knarre? Oh. Ich kriege den schon wieder nicht getroffen hier. Er also spielt wie ein, wie ein, Competitive. fox habe ich da hier. Oh. Danke. mein Gott ey. Halt ich nicht mal. Stärk spezial oben wäre irgendwie gut, wenn dann irgendwie nur weiter fliegen können zu denken. Okay, da zählt er noch als mehrere. Sonst ich jetzt schon wieder links bekommen hier ja. Punkte zurück. Okay. Ja, ist klar. Was? Kann ich so dagegen regen Kann ich auch drehen, ja? Ja. wolltest mich wieder graben? Ne? ich habe es gesehen hätte mich rauskommen willst mich verarschen oder oh, so eine animation als wenn man rausfliegt ne? so gern dann können wir den einen kämpfer noch Ah. Da oben ist immer noch offen. Da ist noch ein dunkler Kämpfer übrig. Also, oh Gott, wir jetzt einen starken Voltautsmarsch. Oh Bitte nur ein Gegner. Nein, zwei. Ich bin sowas von dran. Ah. Okay, jetzt aber. kommt mir glaube ich auch kann vor weil sofort rein und macht den da. macht irgendwie nervös hat die mir direkt hinterher springen also ohne und direkt wie ne echte spieler ich habe den so viele angriffe ja wir haben jetzt so wenig schaden ich krieg das nicht auf der reihe ey die schietet doch man weiß auch meine wäre fertig Da ah, bist du ich. Oh, Na nein, auch oh, gut. Okay, der fliegt irgendwie jetzt schon aus. So, ja. oh, schon, was? Gut. Ah, schön. Mitra, zwölf prozentige Chance auf kritische Treffer. Ich weiß auch nicht mal genau, wie hoch die sonst schon ist aber okay so es wir mal auch noch nicht gewinnen den Kampf am Frei den Kämpfer wieder da wird immer erst so später bewusst ne? diesen kämpfer habe ich ja auch noch nicht Ouch. Okay. wie immer auf das schild direkt gehen ne? sobald das schild auftaucht dann gehen die gehen immer sofort dahin nein nein, bringt doch nichts, wenn der letzte Treffer nicht trifft. muss mir gerade zwei Prozent Schaden angerichtet im Konter will ich mir gerade nur ein, ja, lieber für einen Schuss anstatt irgendwie in Sicherheit zu sein. Von mir, okay. oder als gezählt okay das ist natürlich doof da so, wir haben jetzt nur noch ein dunklen kämpfer 11 ne? eins, eins. wir uns jetzt noch und kriegen hoffentlich ähm, wieder, er ich könnte auch die Hand hier erledigen, also die, die er ja dann kriegen wir halt noch mal mehr Punkte für Dunkelheit, weil dann tauchen ja wieder neue Kämpfe auf, oder? Weil letztendlich müssen wir immer wieder im Kreis laufen. ne? Ja, ich melde mal bei ich glaube ich informiere mich mal ein bisschen wie man das machen sollte ob es überhaupt so irgendwie abläuft oder so aber mal schauen äh, äh, langsam ist nicht mehr so wichtig ja, luftsprung plus 1 wie äh, brauche ich nicht das ich im paar hier wir sehen uns in der nächsten folge wieder und ja. Danke schön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like, ein Abo und ein Kommentar und ciao.